Kommen wir zur letzten Rose. Chantal, möchtest du diese Rose annehmen? Nicht? Shakira Jennifer, möchtest du diese Rose annehmen? Hey, Mama, ich bin's. Ähm, ich wollte dich ganz kurz fragen, ob du die Rose von... Oh. Oh. <lacht> Hi, meine Süßen! Heute reden wir mal wieder über den Bachelor! Heute reden wir über Germany's Next Topmodel! <lacht> Germany's Next Topmodel. Wow. Wow. Gestern die Folge geguckt. Oh, schwierig. Schwierig? Ey, es gibt ja viele äh, verschiedene TV-Formate, wo man sagt, ja, das Zielpublikum sind vor, äh, überwiegend Frauen. Bachelor zum Beispiel auch. Ja, ja, Bachelor ich auch. Ich finde, ja. da habe ich sehr viel Spaß beim Bachelor. Bei Germany's Next Topmodel muss ich als Mann sagen, oh, ist schon schwierig so oh, zu sehen. Oh, obwohl gestern das Nacktshooting ja, war. Ja, weil sie gepixelt haben, die Penner. Was soll das? Ja, warum? Warum, warum pixeln die, wenn es ein Nacktshooting ist? Ja. Für alles ist es ein Nacktshooting, außer für uns. Wenn ich morgens Punkt 12 um 9 anmache, <lacht> Punkt 12 um 9 an der Stand, ja. sehe ich Brüste. Du hast auch geguckt? Ich habe auch geguckt und äh, freue mich ein bisschen über äh, Germany's Sex Model, muss ich sagen. Ich äh, finde es ja immer ganz witzig. Äh, und ich finde es auch ganz witzig zu sehen, wie, äh, wie, wie viel älter... Heidi Klum geworden. Ist. Oh ja, oh sie ist sie, aber im Alter wird sie dürrer. Dürrer, ja. Ich glaube, sie denkt, dünn ist gleich jung. jung ja. Aber ist es nicht. Sie nee. sieht aus wie Luft rausgelassen, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also sieht ein bisschen faltig aus ähm, und ähm, aber trotzdem noch eine hübsche. Ja. Kann man nicht meckern. Würdest also, du? Würde für ein Fame. Aber so richtig Bock geht so. Und bei dir? Früher? <lacht> ah, Na gut, okay, die junge Heidi Klum, die, ja. die Thomas Gottschalk noch ein. <lacht> den, okay. Ja, äh, die hat irgendeine Wette, wo sie irgendwas. <lacht> ich verstehe. Ja. ja, nee, Heidi Klum, ja, das ist so schwierig. Ich glaube, wenn sie 10 Kilo mehr wiegen würde, würde sie tatsächlich jünger aussehen, bilde ich mir ein. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, die Haut sie ist alt doch und fett aussehen. Nee. Apropos. Zeh, wenn, wenn sie 10 Kilo mehr hat, ist sie schon fett? Body-Shaming, du bist ein Arschloch, Mann. Nee, apropos oh. Fett. Ja, jetzt ja. müssen wir mal ganz ehrlich sagen: Team Michael und Team ähm, Hayo. <lacht> Sind am Start, aber ich glaube, Team McDonald's ist auch am Start. Hast du gesehen, da sind zwei richtig dicke Mädels drin bei den Models. Oh, come on. Einmal, richtig ein, dicke. einmal Sarah und einmal Pia. Ja. Ich meine, suchen wir hier, Germany sucht eine Next-Normale Frau oder Germany sucht eine Next-Top-Model? Naja, ich habe ja gehört, es gibt ja auf RTL 2, was, Curvy, Curvy Supermodel? Ja, oder next Warum Curvy sind die Supermodel? nicht da? Weil ähm, Pro7 bzw. Germany's Next Model versucht, das Ding, ja. das Format tot zu machen und zu sagen, wir haben unsere eigenen Kirby Models. Und deswegen geht ja auch schon das Gerücht rum, dass äh, mindestens eine bis zum Ende mitgeschleppt wird, obwohl sie keine Chance hat, aber einfach um den Leuten äh, genau. Am und Fernseher da, und, zu Genau Und, des, äh, und deswegen, ihr schafft es auch. Deswegen muss ich das jetzt hier auch so outpointen, dass es Team McDonalds gibt, weil das ja. offensichtlich nur dazu da ist, um zu sagen. Leute, auch wenn man ein paar Mehrkurven hat, dann kann man hier mitmachen und so, obwohl man überhaupt gar keine Chance hat. Man hat keine Chance. Und, und äh, das Mädchen ist da, wie sie da auch, äh, dieses Gestagte, ja, ich habe zurzeit ein paar Kilo mehr drauf, aber ich bewerbe mich hier trotzdem. Das ist voll schön. Nee, ist es nicht. Ja, meinst du, die haben sich von alleine beworben? Ko kommt doch eigentlich kein Kinder. sind gecastet? Ja. 100 so eine etwas dickere... Genau. Irgendwie ein Casting. Wir suchen äh, aus einer kurvige. dicken Kartei. Also die Kartei war dick. Ja. Wir suchen kurvige Models und dann hundertprozentig. Glaub nicht dran. Alles ist gelogen im Fernsehen. Nur auf YouTube ist alles echt. Aber wir verschwenden schon viel zu viel Zeit. Ja, äh, die, Zeit. die aktuelle Folge. Die aktuelle da Folge. war ein krasser Bitchfight zwischen zwei Freundinnen, die, die unter anderem zu den Top-Influencern äh, der neuen Staffel gehören. Boah. Zwischen äh, Victoria aus Österreich und Zoe aus Österreich. Was die, ist denn da passiert? Die vermeintlich beste Freundinnen sind. Ja, die haben einfach so ein privates Gespräch äh, geführt, während die Kamera lief. Und da hat die eine gesagt so, na sag mal, willst du eigentlich erzählen, dass äh, es ist schon mit 60 Typen. Gekommen? 16. Se 16? 60? Ich, kann's, ich, ich ich weiß doch, dass du lügst. Nein. Doch, du Ohne lügst. Ohne Scheiß, du kannst dir einen Lügendetektor anschließen. Und was steht in deinem Tagebuch? Ja, soll ich es holen? Mach Mach ja, ich hier, doch, hol's hier, mach das. Ich hier vor dich? laufender Kamera. Mach Tra ich Traust du dich das? Ja, mach ich. Ja, hol ja Und auch die Notizen hinten von der Liste? Machst du es denn auch? Habe ich nicht die Eier zu. Tja, gut. Du, wie findest du das? Wie alt ist die kleine Süße? 18 ist ja. die. Wie oft, wie oft hat sie 60 mal? Wie findest du das mit 18? Äh, auch, äh, auch ein geiler Satz, als sie gesagt, äh, nee, die Männer aus dem letzten Monat kann ich an einer Hand abzählen. Also mindestens einer pro Woche bei ja, Alle sechs Tage. Ja. So, ne? schön. Ist doch, ist doch ein Mit akzeptabler Verbrauch. Aber vielleicht sind wir auch ein bisschen äh, oldschool. Sind wir. Sind wir oldschool? Ja. Oder ist äh, sechs, alle sechs Tage ein anderer Sexualpartner too much? Kommentiert doch mal. Ja, aber es gibt so eine tolle influencer wo auch Victoria und Echt, Zoe... Du, so die Krankheiten im Internet? Ja ja, ja, ja, ja, Haha, der Gag, es kommt immer gut. influencer ja. verstehst du? Ja, Influencer-Flatulica. So heißt es. Okay. Das ist der Originalausdruck. Mhm. Ähm, nee, aber es gibt eine influencer und da sind auch Zoe und Victoria ganz oben. Ja. Ähm, aber wer da auch ganz oben ist, ist die gute Gerda. Ja. Die, die mit den Silikonbrüsten. Ja, genau die. Wie, wie, was meinst du? Oh. Glaubst du, die kommt weit? Die kommt in den Dschungel. W würdest du? Nee. Nee, finde ja. ich unsympathisch. Mag ich nicht. Unsympathisch? Ja. Ach, das gehört dazu? So ein ja? Attention Horse mag ich nicht. Nee. Nee. <lacht> Bin ja selbst eine. Wer. Ja polarisiert denn wohl am meisten, das ist doch wohl die gute Claudia. Claudia. Claudia. Die gute Claudia. Claudia. mit Kark. <lacht> sie lacht immer oh. so behindert. Ich fand geil, als sie gesagt hat, na, ich mache das so, wie ich das mache, ich mache das immer ein bisschen anders und ich springe auf meine Art ins Wasser, wie so ein Walross ins Wasser geplumpst, äh. wie unangenehm, ey. Warum ist die so? Weiß man? ich nicht. Also soll ich, soll ich, ist ich schon spoilern für die Leute da draußen? Was denn? geht mit Heidi auf diese große Amagala später. Oh. Ja, kommt also weit. Ich glaube, die erinnert mich so ein bisschen an den ähm, Jung, jungen Daniel Kübelböck. <lacht> so auch so, so ein Clown einfach, so der so reinkommt und ja, sagt, so, hallo, ich bin da, bla und hab hier die Augenbrauen und bin behindert und äh, Okay, sowas. Kurz, ganz wichtige Frage. Claudia oder Daniel Kübelböck? Wen würdest du? Oh. Schwierig. Daniel Kübelberg, jetzt wo er alt ist? Er sieht gut aus, er sieht jetzt, jetzt ne? gut aus, ja, ne? Ja. Hat sich gesagt, hat ja. aber vielleicht sieht die in 30 Jahren auch gut aus. Ja, vielleicht. Wen würdest du? Daniel. Daniel. Daniel, it is. Herr Lehrer, ich will auch in der Moderatorenschule gut sein. Von einem Daniel kommen wir jetzt zum nächsten Daniel. Und zwar zu Daniel Foltz. Ja, wir wollten eigentlich eine extra große Folge über Germany's Next Topmodel machen, aber wir haben gedacht, ist vielleicht ein bisschen früh. Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber willst du noch sagen... Die Gewinnerin steht auch noch nicht fest. Nee, aber wir, in zwei, drei Wochen sagen wir euch, wer gewinnt. Ja. Möchtest du noch kurz sagen, wer, wer so optisch so dein Typ ist? Ähm, optisch ist mein Typ Hayo. Ich finde übrigens, was bei Hayo muss man mal sagen, so, das ist, finde ich für mich auch ein verkanntes Model, ja. Also, Hayo, wenn du das mal siehst, also so geil, wie du gestylt bist und ähm, auch mit der Erfahrung, die du im Business hast, könntest du eigentlich auch mal vor die Kamera treten, aus dem Schatten heraus und auch mal eine Karriere starten. Da musst du dich nicht dahinter verstecken. Mach das doch einfach, Hayo, du siehst super aus, bist ein cooler Typ, lässig, weißt, wo der Hase lang läuft. Mach das doch einfach. Sag doch mal, wer ist denn heiß? Ich sag Sarah, aber ähm, die ohne Haar, also die äh, nicht die mit den Locken, die andere Sarah, die Nicht die dicke, die ist. nicht die dicke, mit dem Schweizer sagen. Bachelor Die dicke wollte sagen, gestern hast du mir geschrieben, siehst du die dicke Sarah, die andere ist viel heißer, hast du ja. geschrieben. nee, ich hab gesagt, guck mal, der Schwule, war Germany's Next Topmodel. Ja, ich bin äh, für Bruna. Die äh, Copacabana-Schönheit. Schön. Okay, ich wollte deinen äh, Übergang aber nicht kaputt machen. Erzähl ja. was über Daniel Fölz, weil ja, äh, der Bletschler ist immer wieder interessant. Ja, Daniel Fölz ist am Start, ähm, aber keine Frauen mehr. <lacht> was ist denn da los? Und Epische Folge. Epische Folge. Epische Folge. Was sagst du zu Samiras Abgang? Ja. Ähm, oh, war ich schwierig, ja. Also ich finde, ist schon geil zu sagen. Ich will erstmal auschecken, ob ich eine ja, Rose kriege, wie ja, sie dann da alles ja, mit ihm spielt ja, und ihn auch ja, geil ja, macht und ja. so. Und so, also quasi, es fehlte nur noch, guck mal, meine Momo. Ja, ja, ja. Und also, dann aber. Es ist, es ist echt äh, äh, Ich meine, wir sind nicht die größten Fans von Samira, aber äh. der Abgang war schon nicht schlecht. Da muss man ja. hier schon sagen so, ja, du willst mich ja ich dich aber nicht. Ciao. Ja genau. Hat sie nur mal richtig genau. gemacht, fand ich. Das war, ist das ist wirklich so, als wenn du als wenn du einem potenziellen Partner sagst du bist so toll und ich finde dich unfassbar attraktiv und du bringst mich zum Lachen. Liebst du mich denn? Und dann sagt der Partner oder der potenzielle Partner, ja, ich liebe dich. Und dann sagst du, ja, ich dich nicht, ciao. So, das ist so eine, so eine richtige, miese Nummer gewesen. Ey. Es war schon eine miese Nummer, aber bei dem Gespräch auf der Wiese hat sich ja wohl die ganz, ganz großen Komplexe von Daniel rausgestellt. Was ist denn das? Wie kann man denn so krass... Anerkennung suchen, ja? Also wenn ich dir hier ein Picknick vorbereite, dann musst du deine Freundin anrufen und ihr sagen, wie toll ich das gemacht habe, weil ich Bestätigung brauche, weil ich nicht selber weiß, dass ich, dass ich was Schönes dir hingerichtet habe. Wie findest du eigentlich die Folge? Äh, warum mache ich das? Das finde ich sehr gut, ja? sehr gut, ja. Kannst ich rufe ruf mein, mein, meine Freundin an und ja. so erzähle ihr das. Ja. Hallo, ja, er macht das sehr gut, ja. Danke. Ja. Habe ah. also ich, so, ich aber gar nicht erwartet, dass du ja, das machst. So jemand, der ständig Bestätigung braucht, das finde ich so unsexy. Und deswegen hat er die beiden Körper auch von... Äh, Pickelgesicht. Und <lacht> äh, Auf. Maxim ist also so eine süße, niedliche ist eine süße, Tolle. Ist eine süße, niedliche. Ja. Aber ich frage mich, warum geht sie zum Bachelor, Mann? Ja, das hat sie nicht nötig. Ja. Nee, also nicht nur A, was hat sie nicht nötig. Nee, weil, aber, weil, sie, weil sie überhaupt gar nicht äh, aber das ist doch Nein, Mann, das ist doch auch gar nicht der Typ. Für, also sie, mhm. sie hat doch von Anfang an gar keinen Bock auf den Bachelor gehabt. Also auf diese ganze Show. Ich check das nicht. Aber, aber, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass sie da reingegangen ist, um zu sagen, oh, jetzt, jetzt kurbel ich meine Karriere an. Also so, ich habe mhm. das Gefühl, die, ist jetzt, die macht jetzt wieder ein vernünftiges, normales Leben. Die gute. Ja. Aber kam ja jetzt auch hier äh, kam ja jetzt auch wieder krasse Gerüchte raus, dass nee, ähm, ja dass er dass er zum Beispiel Janina rausgeschmissen hat letztes Mal, also die Woche davor, ja. rausgeschmissen. Und die wollte ihn ja gar nicht mehr. Sie hatten die kalte Schulter gezeigt, hat sie jetzt im Interview gesagt. Sie meinte nee nee nee ich wollte ihn nicht und das hat er gemerkt und deswegen hat er mich rausgeschmissen. Wer ist denn Janina? Janina? Janina die die die wir heiraten wollen. Aber wie findest du das? Das muss doch so für ihn Während des Drehs ist der mit Sicherheit zur Produktionsfirma gegangen und die sagt: Ey, das können wir nicht, die muss rausgeschnitten werden oder wir müssen das ja, umdrehen. Oder so. ja. Mann, der ist der Bachelor, der, der wie viel Körper er kriegt? Drei sind schon freiwillig gegangen. Drei sind schon freiwillig gegangen. Und zwei in einer Folge? Das, das, ist, ist, das der ist richtig bitte. Und vor ey. allem bei so jemandem, der sagt: Ruf doch mal bitte deine Freundin und erzähl, wie toll ich bin. Ja, ey. Der, der, der, der hat geweint. Aber der es hat geweint im Bett. Hat der 100 Prozent geweint. Natürlich und der Mann, das ist das ist so das ist der das ist der Bachelor, so also der kriegt eine gescheuert, ja. eine geht freiwillig, dann gehen zwei in einer Folge und dann gibt's Janine Christine. Das ist doch das ist doch das. Ich hättest du ihr diese Rose gegeben? Also ich hätte zumindest mal gesagt so ja die eine Rose mache ich mal zur Seite wenigstens er ist auch kein Mann alter er sagt nicht so ey, die Rose äh, Scheiß auf Samira hinterher schmeißen und jetzt komm, ich habe äh, ich kann kann mir tausend aussuchen so er, nein er nimmt die gleiche Rose gibt sie Jessica die gleiche ist, Rose das war halt wirklich also da da hätte er, da hätte er ein bisschen äh, also denken das, müssen er hätte das, sagen müssen okay diese Rose ist äh, die hat, die hat AIDS. Ja, die hat AIDS, Alter. Die hat, das ist einfach so. so ja, und musst, jetzt musst eine neue. Wegschluss. Also, das kann ja nicht wahr sein. Das ist der Hammer, ey, wirklich. Dieser aber aber ich, du hättest doch der Alten mit dem Liebesbrief, dir hättest du doch keine Rose mehr gegeben. Das kannst du nicht. Das ist das große, Das ist, das ist, du siehst stalking to the fullest mal, es. es ist, als wenn dir zehn Freunde sagen, übrigens, die Stalk, die steht vor deiner Haustür und du gehst hin und sagst, ich hab dir mal meine Adresse aufgeschrieben. Ja. Das kannst du auch nicht machen, Mann. Aber das, wo man dann auch sieht, dass, dass es einige Frauen gibt, die dann doch bescheuert sind, ist, dass sie sagt, ja, ja, ich hab die Rose. Ich hab die Rose. Und ich glaube, es war das Schicksal, das uns zusammengeführt ja, hat. Hat er ja selbst gesagt, ja. Ja, aber das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Kannst du kannst doch nicht sagen, es war ein halt Schicksal. Ich meine, wie weit weg von der Realität Mein bist Gott, du, denn? du bist der dritte Partner, mit dem ich hier lass mal reden machen wollte. Das ist auch Schicksal. Ja, so habe ich mich auch gefreut damals. Ja, sag mal, ich habe übrigens Verabsanger. Hast du noch Lust, Andi? Ja. Wow, auf jeden Fall äh, ja, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, war natürlich äh, Schwarzarm. Schwarzarm finde ich immer sehr lustig, wenn sie mit ihrer Krücke aus dem Lazarett von 1920 <lacht> rumläuft. Was sind das für Krücken, Mann? Habe ich noch nie gesehen. Wie läuft sie denn? Und dann dann ist sie, dann hat sie mal einen schwarzen Arm, den sie dann zeigt und aber hat ganz weiße Zähne. Oh, findest du übrigens, dass ja. die alle fetter werden? Ich finde, ich find, ich finde Schwarzarm ist auf jeden hat auf jeden Fall zugelegt und da ja, sie äh, sich nicht mehr bewegen. Janine, kann. Christine? Nee, aber auch schon vorher. Ja, dass die Krücke sie hält, ist ein Wunder. <lacht> und Janine Christine ist auch wird auch immer dicker und die kriegen auch alle schlechte Haut. Fressen die da nur Scheiße oder was? Ich möchte nicht, dass irgendwer unsere Sommerfolgen jetzt mal im Nachhinein <lacht> anguckt, okay? Hast du übrigens auch gesehen, dass er, als, als er diese zwei Körbe gekriegt hat, ne. dass er danach direkt harten Alkohol <lacht> sich eingegossen hat? Der war fix und fertig. Der war richtig ey. alle, ne? Oh. Und dann, ich dachte, er sagt, jetzt habe ich das gut eingegossen, ruft doch mal eure Freunde an <lacht> und dann sehlt es, wie gut die das <lacht> So ein Weichei, Alter. Wer aber wirklich weit bis jetzt schon wieder gekommen ist und hat sie wieder in dieser Folge geweint, Christina. Christina, die, ja. Die, also was ist... Christina ist für mich jetzt auch noch im Olymp angekommen, absolut stilsicher <lacht> zum Lagerfeuer mit einem schwarzen Kleinen und einer Lederjacke. Hast du gesehen, als er ihr den, den, den, den Marschwelle gegeben hat, sie dachte, du willst mich verraten. Auf die Hand. Was ist das für eine Scheiße? Wer gewinnt denn das Ding? Ich weiß es nicht. Naja, es, äh, hier, die nach unten lacht oder äh, schwarzarm. Die hat er hatte jetzt gesagt, er hat sich verknallt, ne? Ja, ja. Der hat aber auch mit, wir alle oh. ablecken will, ne? <lacht> ach, das war, ach, wie fandest du den Move im, im, im Whirlpool? So, das ist so, das ist so, so. Nein, ich habe ihn, hab ihn nur an die Seite küssen lassen. Bist du ein bisschen nervös geworden? Nee. War ja unangenehm gerade. Ja, du hast mich mit der Zunge berührt. Ja, hab ich. Das war Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Disgusting. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es äh, weitergeht beim äh, Bachelor. Aber was die Woche sonst noch so passiert ist, in unserer allseits beliebten Kategorie, die da heißt... Fick dich, ey. Du hast gesagt, es <lacht> <das> war eklig. <lacht> hast du früher auch so gerne Sex in the City geguckt wie ich? W wurde ich zugezwungen, ja. Wirklich? Ja. Keine einzige Folge gesehen. Echt? Ich kenne nur den Begriff Mr. Big. So haben sie mich genannt früher. Hm. Äh, nee, habe ich natürlich ge geschaut. Sarah, Jessica Parker und Kim Cattrall waren da... Is it not a close friendship, ja, Aber, aber war, war, da, war da sehr äh, gut, äh, kam sehr gut rüber. Finde ich immer schade, wenn man dann hört, dass das so ähm, nur professionell war. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel hören würde, dass ähm, Turk und JD ja. keine guten Freunde sind, dann würde ich äh, traurig sein. Ja. Aber sind sie ja nicht. Sind sie gut Freunde? Sind gute Freunde. Sind gute, Freunde, sind gute ja. Freunde, ja. Aber deswegen, bist du eigentlich mit deiner äh, Partnerin von damals auch noch gut Freunde? Sehr eng. Sehr, sehr eng, ja. Na, da bin ich aber beruhigt. Ja. Weißt du, wer sich jetzt auch hasst mittlerweile? Wer denn? <lacht> Jennifer Aniston und ich dachte, ihr. Ich dachte wir beide. <lacht> Weiter, wer? Wie wir. du mir wehtust heute? Oh. <lacht> <lacht> <lacht> Jennifer Aniston und ihr äh, oh, Jennifer. Soon, to, soon to be ex-husband. Oh, Jennifer Aniston ist frei. Ja. Die finde ich, äh, find ich eigentlich recht nice, obwohl sie jetzt nicht so eine super hübsche Frau ist. Aber würde ich trotzdem mich. Auf einlassen, glaube ich. Ja? Hm. Sie sich aber nicht auf dich. Kommen wir von der einen, die Andi gerne würde, zu der nicht die nach unten lacht, sondern zu der anderen, die Andi gerne würde. nach unten lacht, ich hatte ein Ohrwurm davon, ne? Ja, ich ja. auch, ich singe das jeden Tag. <lacht> sollen, wir mal, sollen wir mal kurz für ja. die Leute ansingen, über wen wir jetzt kurz sprechen werden? Sie ist die eine, die nach unten Nein. lacht. Nein, wir singen jetzt, sing jetzt, sing jetzt mal die Andy jetzt über die wir reden werden. Achso, über die wir singen, Wie, wie Sag Tag. mal, spürst, spürst du das, das auch? auch? Gefühle außer Plan in meinem Kopf ist eine Achterbahn. Ja. Helene Fischer hat unsere, unsere gute. Die gute die gute hat ganz viele Konzerte abgesagt, aber jetzt hat heute sie hat sie was gesagt. Ich bin wieder da. Am Back. Bin Ihre ganzen hin. nächsten Konzerte werden stattfinden. Hattest du Konzertkarten für Berlin? Äh, nee, hatte ich nicht. Ich, ich habe keine mehr gekriegt. Ich würde wahnsinnig gerne hängen. Ja, ich glaube, beim, das aber ist beim Lady Gaga stand so. <lacht> <lacht> Ich glaube, das Konzert von Helene Fischer ist großartig. Ich glaube auch. Ich hätte ich, da total Bock ja. drauf. Und das ist die einzige, wo ich gesagt hätte, die könnte auch so eine Halbzeitshow beim beim Bowl machen. Hundertprozentig. 100% ja, aber Weltstar. Aber keine, keine andere Deutsche. Nein. Kein, keine. Ke oh nein, ich finde auch, sie, sie ist, sie ist ein, also auch, qualitativ ist sie ein Weltstar. Diese Weihnachtsshow, sie kann Akrobatik, alles, sie kann singen, sie kann, sie kann, kann tanzen das, und sie macht das, das ist, alles großartig. Macht, ich, Ohne Scheiß, es würde mich nicht wundern, wenn Florian Silbereisen und Helene Fischer irgendwann das reden übernehmen. Hoffentlich hat es euch auch so viel Spaß gemacht wie uns ähm, und haltet durch, Der nächste Woche kommen wir nicht. Aber die Woche darauf sind wir wieder da und ähm, dann auch wieder mit ähm, mir, dem allseits beliebten Andi und Chris. Chris? Wo ist Chris? Ich <lacht> Hab mich versteckt! Ey, ich wusste gar nicht, wo du jetzt bist. Auf einmal warst du <lacht> weg. Krass, ey, ich hab ey, mich man. versteckt. Puh. Shine on!